Betonieren ohne Mischmaschine – ist möglich. Nur mit einer Gießkanne und dem NixMix-Beton von BAU MIT. Unserem Beton einfach direkt aus dem Sack einbringen, Wasser drauf gießen, glatt streichen und fertig. Schneller und bequemer geht's nicht. Betonieren ohne Anmischen – mit dem NixMix-Beton von BAU MIT.